Wir sind hier in der Rudower Straße 51 an der Todesstelle von Burak B., der hier kaltblütig ermordet wurde. Dies geschah alles am 5. April 2012. Und da wurden auch Burak und seine vier Freunde, die hier in dieser Ecke gechillt haben. Und nach einiger Zeit kam auch ein großer weißer Mann und hat auf die Jugendlichen halt angeschossen. Und Burak B ist auch der Einzige, der davon nicht überlebte. Jetzt wurde zum dritten Mal ihm gedacht. Es hat sich eine Initiative gegründet, die ähm, für die Aufklärung des Falles plädiert und danach ruft, dass die äh, Kriminalpolizei sich um den Fall richtig kümmert. Ja, es ist schon sehr erschreckend, wenn man überlegt, dass man an, einer, an einem Abend mit seinen Freunden irgendwie den, äh, eine schöne Zeit verbringt, was ich äh, einfach da steht und lacht und plötzlich kommt jemand und ohne Vorwarnung schießt einen einfach äh, an und verschwindet wieder. Das größere Problem ist noch, dass ähm, die Ermittlungen äh, noch immer nicht beendet sind. Ähm, der Täter wurde nicht gefunden. Und äh, diese Tat ist direkt nach den NSU-Morden äh, geschehen, sechs Monate danach. Und anstatt direkt äh, auf Rassismus zu spekulieren und in die Richtung zu ermitteln, äh, möchte man nur in die Richtung ermitteln, wenn tatsächlich ein handfester Beweis vorliegt, dass die Tat äh, ausländerfeindlich äh, motiviert ist, was total ungerecht ist. Also es ist offensichtlich, dass das ein rassistischer Mord ist. Wir haben auch ein großes Beileid jetzt auf Fiburat und seine Familie. Wir wünschen den Familien viel Geduld und dass weiterhin diese Initiative bestehen bleibt und dafür kämpft, dass erstens dieser Fall aufgeklärt wird und zweitens einfach im Allgemeinen rassistisch motivierte Fälle auch als rassistisch deklariert werden.